Am Morgen des 10. September versuchten Aktivistinnen von Sand im Getriebe ihr Protestcamp zu verlassen. Sie gehen zurück! Ab zurück! zurück! zurück! Die Polizei geriet den Demonstrationszug ohne Vorwarnung an. Pressefreiheit war ihr ebenfalls egal. Am Nachmittag gelangten die Aktivistinnen schließlich in kleinen Gruppen zum Odeonsplatz. Dort blockierten sie den Eingang zur Open Space-Veranstaltung von Mercedes. Die Polizei verhielt sich zwischendurch aggressiv, doch am Ende konnten die Demonstrierenden ihr Versammlungsgrundrecht durchsetzen und sitzen bleiben. Im weiteren Verlauf wurde dem Stand von Audi und Porsche ein Besuch abgestattet. Mit ihren Aktionen protestierten die Menschen gegen das Greenwashing der IAA Mobility, die den öffentlichen Raum besetzte und für eine echte Verkehrs- und Mobilitätswende für den Ausbau von Radinfrastruktur, für den Ausbau vom ÖPNV, gegen den Bau von weiteren Autobahnen. Am Tag darauf fand eine Kletteraktion von Robin Wood statt gegen Kapitalismus. Und am Nachmittag eine Großdemonstration, begleitet durch viel Polizei, In den kommenden Jahren geht es aber ein Schritt weiter zu Es kam zu einer gefährlichen Situation, als die Polizei versuchte, Aktivistinnen daran zu hindern, ein Banner in einem Baum aufzuhängen. Der Einsatz gegen die Aktivistinnen entbehrte jegliche Rechtsgrundlage.